Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Wie ihr vielleicht am Titel schon sehen könnt, darf ich die Transport Fever 2 Preview anspielen. Das Ganze findet an diesem Mittwoch ab 19 Uhr auf Twitch und auf YouTube statt. Also falls ihr Sachen über das Spiel wissen möchtet, wie das Ganze aufgebaut ist. Falls ihr jegliche Fragen habt, ich versuche auf so gut es geht alle Fragen einzugehen. Habt Verständnis, wenn ich nicht euch direkt im Chat erkenne, dann schreibt es bitte einfach nochmal. Aber mein Team und ich werden versuchen, auf alle Fragen und Anregungen einzugehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.